Deutsch Wanderer, Thema Medien Wortschatz, der Abschnitt, die Anweisung, die Anzeige, der Artikel, der Beitrag, die Broschüre, der Prospekt, die Durchsage, die Einzelheit, die E-Mail die Bauchsanweisung, der Hinweis, das Interview, die Kritik, der Moderator, der Monitor, die Nachricht, die Presse, der Rundfunk, die Überschrift, die Sendung, der Vortrag, die Zeitung, die Zeitschrift. Die Serie. Und jetzt werden. Anfangen mit. Sich ärgern über. Etwas beenden. Etwas berichten. Etwas beschreiben. Sich informieren über. Sich erinnern an. Etwas erzählen über. Oder etwas Erzählen von Etwas jemanden kritisieren Etwas oder jemanden schreiben Etwas senden an oder etwas senden nach Sich unterhalten über Etwas zuhören oder jemanden zuhören Jemanden zu schauen bei Jetzt Findungen. Schaltest du das Radio ein? Ich möchte die Musiksendung hören. In den Verkehrsnachrichten wurde ein Stau gemeldet. Auf der B27 hat es einen Unfall gegeben. Im Wetterbericht wurde für das Wochenende Regen vorhergesagt. Heute steht ein Interessante Artikel über das Fußballspiel in der Zeitung.